Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp io i der Boss hier vom Boss-Channel Number One, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder, ich sag mal, eine kleine Fanpost opening mit dem Boss. Ihr wisst ja, den Boss werden ab und zu mal die ein oder anderen Pakete von dem ein oder anderen berühmten Mann geschickt. Deswegen dachte ich, werde es ja vielleicht mal wieder interessant, auch für euch zu sehen, was ich so bekomme. Und das werde ich heute quasi machen. Also, hier habe ich auch schon das erste Paket bereitstehen, meine Freunde. Ist hier auf jeden Fall in so einem stabilen Karton geliefert worden. Gucken wir doch gleich mal, was drin ist. So, da haben wir erstmal eine kleine Nachricht, die lese ich mir erstmal schnell durch. Beziehungsweise, ich lese euch natürlich vor, Jungs. So, ist auf Englisch, ich übersetze es aber natürlich. Hello, Boss. Thank you for your Trainingsplan and the one ton handle. Also quasi, danke für deinen Trainingsplan und die Ein-Tonnen-Hantel. But it was too heavy for me. Ah, der gute Mann auf jeden Fall schon mal geschrieben, dass meine Handel ein bisschen zu schwer für ihn war. Wer könnte es sein? Ihr könnt quasi immer in die Kommentare raten, Jungs. Hope to play you in the movie. Ja, ein Schauspieler anscheinend. Wer wird sein? Ich zeige euch, meine Freunde. Der gute The Rock. Ja, die alte Wühlmaus. Hat er hier dem Boss eine Nachricht geschrieben? Die ominöse ein tonnen befindet sich hier natürlich auch im Paket, die hat er wieder zurückgeschickt. Sieht jetzt auf den ersten Blick vielleicht aus wie eine 1-Kilogramm-Hantel, ein aber natürlich nur für unwissende Leute. Das ist eine Hantel vom, ja, vom Mond, wo ich auf dem Mond war mit meiner S-Klasse. habe ich ein bisschen Mondgestein mitgenommen. Und das ist so eine kleine Hantel, schon eine Tonne schwer, Jungs. Also Paket Nummer 1 vom guten The Rock. Und was es sich dann mit dem Film handelt, kann ich euch auch noch kurz erklären. Und zwar plant Netflix schon sehr lange ja, mein Leben als Film quasi darzustellen und da suchen die halt schon sehr lange auch den richtigen Schauspieler. The Rock will das unbedingt machen, aber da habe ich mir gedacht, der gute Mann ist noch ein bisschen zu schmal, deswegen wollte ich meine Handel schicken zum Trainieren, dass er auch noch ein bisschen breiter wird, dass er auch quasi, ich sag mal, meine Rolle ausfüllen kann mit seinem lächerlichen schmalen Bizeps, den er aktuell hat, wird es auf jeden Fall nichts und ja, wo er mir die Handel zurückgeschickt hat, schwierig. Schauen wir mal, welcher Schauspieler könnte sonst den Boss spielen? Schreibt es mal in die Kommentare, Jungs. Und wir gehen auch weiter zum nächsten Paket. So, Paket Nummer 2. Schauen wir doch gleich mal an. Ähnliche Verpackung. Dubios. Scheint wahrscheinlich irgendwie in diesen Hollywood-Kreisen normal zu sein, dass man da so eine, hier, beige Verpackung nimmt. Oh, was ist denn da drin, Jungs? Oh. Hm. Ja, sieht so aus, als ob das Paket eher vom Boss rausgehen sollte. Ich teste mal kurz. Nee. Nee, Jungs, das muss leider rausgeschnitten werden. Hier, Cutter, mach das mal weg hier. Das ist ein Paket, was nicht an den Boss geht, sondern vom Boss quasi weggeschippert wird. So, Jungs, ich sag mal, so bei Paket 2 gab es die ein oder anderen Probleme. Das ist quasi im Schnitt verschwunden, Jungs. Aber kommen wir auch zum dritten Paket, meine Freunde. Auch eine sehr ähnliche Verpackung, ist diesmal aber ein bisschen anders. Ist, glaube ich, eine andere Verpackung diesmal. Schauen wir mal, wer uns diesmal hier beglückt hat, auf einer Homo-Basis. Wieder eine kleine Nachricht dabei, lesen wir erstmal vor. Hey Zlatko, man merkt schon, etwas jugendlicher. Wer könnte es diesmal sein? Ratet in die Kommentare, Jungs. Thank you, teaching me to play football. You are my hero. Ich sag mal so, der Boss hat natürlich den einen oder anderen Mann was beigebracht. Darunter auch das Fußballspielen. Aber wer ist es jetzt in diesem Fall? Ich zeig's euch, Jungs. Der gute Cristiano Ronaldo, meine Freunde, hat hier den Boss eine Nachricht geschickt. Hat hier sogar noch, ich glaube mal als kleine, ja, Andenken, nennt man das so, hat hier ein stabiles Trikot von sich reingeschickt. Sogar mit Unterschrift hier auf dem schwarzen, sieht man leider nicht so gut in der Kamera, glaube ich. Ist auf jeden Fall ganz heißes Eisen. Dankeschön, Ronaldo. Ich weiß auch damals in Portugal, da habe ich dem Mann das Kick ein bisschen beigebracht, wo ich quasi Urlaub gemacht habe. Der Boss natürlich schon immer... Ja, weltweit unterwegs gewesen. Deswegen, thank you, my friend, Cristiano. So, gucken wir mal, was im nächsten Paket drin ist. Bis jetzt läuft es ja wirklich sehr wild. Einige bekannte Namen, da freut der Boss sich. Hat auch sogar ein bisschen was bekommen. Da freut man sich natürlich immer, Jungs. Ihr wisst, wie das ist. Aber schauen wir mal, was im nächsten Paket drin ist. Ist auf jeden Fall, ja, ein wildes Paket. Ist ein bisschen leichter. Dubios. Schauen wir mal, was drin ist. Sieht so aus, als wäre hier nur eine Nachricht drin. Ah, was ist das für eine Kinderschrift, Jungs? <lacht> da lacht der Boss. Empio, bitte hör auf, mich immer zu moben. Ich weine immer wegen dir. Mit einem traurigen Smiley, Jungs. Dreimal dürft ihr raten, von wem die Nachricht ist. Vom guten Giorgio, Jungs. Ja, was soll man auch von dem Mann anderes erwarten, Jungs? Jetzt mal Hand aufs Herz. Giorgio, was soll man machen, Dinger? Wir gehen zum nächsten Paket. So, ja, ich sag mal so, das letzte Paket war etwas ernüchternd, meine Freunde. Der gute Giorgio, ja, da lachen wir uns ha, ha, ins Fäustchen, Jungs. Aber wir gucken mal uns das finale Paket an, das letzte Paket. Was ist diesmal drin? Sieht auf jeden Fall schon wieder sehr gefährlich aus. Gucken wir mal, was drin ist. Ist ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Er hat schon mehr Gewicht als das gute Paket vom Giorgio. Wahrscheinlich nicht so viel Gewicht wie der Giorgio selbst, aber sein Paket war definitiv leichter. Oh, da haben wir eine lange Nachricht drin. Die lesen wir uns erstmal durch. Hallo, sehr geehrter Boss. Diesmal sogar auf Deutsch, sehr vornehmlich. Ich habe extra Deutsch gelernt, um Ihnen diese Nachricht zu schreiben. Ah, der Mann. Ja, der legt sich extra ins Zeug um den Boss hier zu kontaktieren. Geben Sie mir bitte etwas Geld. Ich werde gerne wieder der reichste Mann der Welt. Jeff Bezos. Ah, der gute Jeff. Ja, wer es nicht weiß, der Boss hat den guten Mann nämlich abgelöst auf der Liste der reichsten Männer der Welt. Aber nicht jetzt auf der Nummer 1, meine Freunde. Und ich werde gute alle Jeff Bezos hat hier sogar noch eine kleine Rolex reingelegt, um den Boss hier wahrscheinlich so ein bisschen zu bestechen, nehme ich mal an. Aber Jeff, Platz Nummer 1 gefällt mir, Digga. Da mache ich mich breit. Da hast du Pech gehabt, Digga. Die Nummer 1 bleibt der Boss. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, dieses kleine Fanpost-Opening hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, abonniert den Boss und macht die Glocke an. Und euer EMP-Doppel-IO, der Boss, ist auch in all die Bitches. No homo. Skurr!